Alter, was geht mit da? Boah, Lieben. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird ein anderer YouTuber auf den Zustand genommen, beziehungsweise sein Döner natürlich. Ich werde mich jetzt nicht an ihm vergehen, sondern am Döner nachher. Halt stopp! Wir haben das Video vergessen. Einmal bitte zurückspulen. Ganz kurz für euch, das sind die Jungs von Food Flash, ein ganz kleiner YouTube-Kanal, den ich die Chance geben möchte, an Reichweite zu gewinnen. Ich habe einen der Lieblingsdöner getestet und die werden jetzt live drauf reacten. Was ich denen natürlich nicht erzählt habe, ich habe einen schönen Prank eingebaut. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Kleinen schönen Prank, ihr werdet es sehen im Video. Viel Spaß ich du? Ja, ich dachte ehrlich gesagt, ihr werdet klein, oder du wirst klein auch. Äht? Ja, ich habe die Kamera schon ausgerichtet. Viel zu groß, verzeihen. Ja, muss ich ein bisschen bücken. Moin, Klaus. Ja, danke. Was sag mal. Ja Mensch. Ja, die ist gut, die ist gut. Ja, Komm rein. Das sind die Jungs von Food Fresh. Sag mal nur ganz kurz in drei, vier Worten, was macht ihr auf eurem Kanal? Was ist eure Mission? Wir präsentieren euch das beste Essen weltweit. Also wir werden auch demnächst europaweit am Start sein. Wir wollen euch das Essen schmackhaft machen. Ja, okay. okay. Okay, dann kann eine Reise wird das. Kann ich bestätigen bei euch auf dem Kanal. Ja. So, und heute ist eure Mission, und das ist wirklich, ich sag's so, ein Bonus für euch. Wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann mache ich noch ein Food-Video mit euch, wo ihr mir euren nächsten besten Döner quasi zeigt, um mich noch mal so richtig, vielleicht hat der mich auch schon umgehauen, den ihr mir ja. gleich zeigt, quasi im Video, weil es euch anguckt, aber ihr habt noch mal eine Chance, mir noch einen Döner zu zeigen. Aber eure Mission ist es, die Zuschauer in diesem Video von euch überzeugen, mit eurer Dönerkenntnis auf mein Video React und wo ich euren besten Döner getestet okay. habe. Und ja, das ist eure ja, Mission. Ja, ja. ja. dann wir hin. Und ihr, ihr liked ordentlich, wenn ihr ein Video mit den Jungs auf dem Kanal sehen wollt. Na, dann zählst du noch ein bisschen und gehen jetzt hoch und dann reactet ihr auf das Video, ne? Yeah. Alright, okay. Okay, Nein, und du, du musst doch pissen, ne? Ich muss, ich muss richtig pissen. <lacht> das ist doch nur der klaus Motti. Ja, Der hat Leckerchen für dich, mein Schatz. Ja, ja, die ist so ein bisschen ängstlich. Bei Männern ist sie? manchmal ja, ein bisschen ängstlich. Das ist mal normal. Und zwar eben hier sagen, André, du bist aber ganz schön lange. Bist du scheiße, oder? <lacht> Willst du, sei ehrlich, ne? André lässt nochmal richtig eben Dampf ab, damit er gleich die Performance auf die Straße bringt quasi ich euch das Gesicht an. der der, der ich hat schon so hoch. erleichtert <lacht> das sind uh, fast in die Hose. Was was für ein guter Döner, ne? Also Klaus misshandelt auch noch mal die Toilette. Klaus gibt alles, ne? Klaus alles geben, ne? Ja, nimmt ruhig Platz, Jungs. Sehr professional. Ja, ja, das kommt jetzt. der Kamera stellen wir noch auf. fick dich gut gerade auf. <lacht> ja, ja, ja, ja. Aber auch eben trainiert. Seid ihr ehrlich, riecht das ein bisschen noch hier drin. Zumindest in den Raum nach Arsch, oder so ganz leicht. Ja, das riecht ein bisschen nach Mock. <lacht> <Ja>. <lacht> die beiden haben sich auch, das haben die nicht erzählt, die, die haben sich im Fingerclub kennengelernt, die beiden. Ja, ne? ja genau, richtig. <lacht> Bleibt unbedingt kurz dran. Ich möchte euch mal im kurzen Paket zeigen, was man mein Flip zugeschickt hat. Einmal komplett rundum-sorglos-Paket, Huden rasieren. Und da spreche ich für mich, einfach nur für mich, Leute. Für mich der perfekte Rasierer, einfach weil ich keine Schmerzen habe. Weniger als keine Schmerzen geht nicht. Ich habe bei diesem Rasierer keine Schmerzen. Ich schneide mich nicht. So, und das Ganze könnt ihr, und das habt ihr kein Risiko, lehnt euch nicht zu weit aus dem Fenster Leute, 30 Tage Rückgaberecht, ihr habt 30 Tage Rückgaberecht, ihr könnt ihn benutzt zurückschicken, also probiert es einfach aus und wenn das nicht passt, schickt zurück, ihr kriegt ein Komplettpaket, jetzt gerade auch mit Kulturbeutel und Boxershorts im Wert von 60 Euro, fast 60 Euro, kriegt ihr gerade schon mal dazu, das seht ihr hier, das seht ihr hier, dann kriegt ihr einen Balldeodorant dazu, einen Balltoner, hier habt ihr den Rasierer mit LED Licht, und wasserfest. Also für ein dunkles Badezimmer und sowieso unter der Dusche geeignet. Ihr kriegt auch noch einen Nasenhaarrasierer dazu. Ich habe mächtig viel Nasenhaare, Das rasiert genau so genauso weg wie die Haare am Hoden, genauso gut. Und ja, da habt ihr so ein Rundum-Paket. Holle ist der Code 20% und Abzug und kostenloser Versand. Das Ganze in der Videobeschreibung Menscape.com. Let's go. Das klassische Intro, ne? 6, 6, lieben! Und schön, dass ihr am Start zum neuen Video. Heute <lacht> wird ein anderer YouTuber auf dem Prüfstand genommen. Beziehungsweise sein Döner natürlich. Ich werde mich jetzt nicht an ihm vergehen, sondern am Döner nachher. Und wir werden gucken, ob der Döner wirklich was drauf hat. Was machen so die anderen YouTuber? Sind das überhaupt Experten so, wie ich, döner -Tester? Das schauen wir. Und wir sind in Hanau. Das ist neben Frankfurt direkt. Da will wir Döner testen. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ich blende hier ein, zwei schon mal ein von den Kollegen gleich. Ich muss sagen, das sind unbekannte YouTuber. Und ich feiere das. Ich supporte das. Die sind auch ganz klein, aber ich gucke privat gerne mal ein Video rein. Die sind geile, lustige Kombi. Würde mich auch freuen, wenn ihr da auf den Fall habt. Ich würde auch eure Empfehlung wieder freuen. Haut alles rein. Wir haben, glaube ich, noch nicht den besten Döner Deutschlands gefunden. Aber der heute hat viel Potenzial. Guckt euch die Bilder an. Das sieht ganz krass aus. Nur entre Kochfleisch glaube ich. Ui, der sieht anders aus, der Spieß. Auch ihr habt diesen Döner schon empfohlen. Ich habe es drin gehabt. Ich danke euch für die Kommentare. Aber Leute, haut mir mal was richtig Heftiges raus. Ich sage also, ich habe keinen Bock mehr auf den Hickhack. Wir brauchen jetzt mal neuen besten Döner Deutschlands. ist fuck Und ich zöge das nicht raus. Gar nichts. Ich will. Ich will, ich provoziere es, ich teste es. Ja. 1000 Euro schon, heftig, ja. Wirklich nur noch die besten Dinger. Jeder, der überzeugt ist von seinem Döner, haut mir jetzt euren verdammten besten Döner raus. Ich muss ihn finden. <lacht> Hanau City am Start, wir sind gleich da. Wirklich, diese Stadt hier in Hanau sieht gut aus. Sauber. Rein. Und <lacht> du wolltest mal besser mal, So muss das sein. Schön Stadion. Haut wow. ein in die Stadt. Glaub mir. Es werde das auf. Ich habe gleich Respekt vor Hanau. Hakans Döner. <lacht> der macht mir sehr viel Hoffnung. Sehr viel Hoffnung. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung kannst du auch haben, Holger. Der war super, der okay. war richtig gut. Sehen wir gleich. Das war, war ganz der beste Döner, den ich bisher hatte. Ja, für mich. Ja, ja das für ja. mich. Cool. Okay. Natural. Natural. Denkt an, Leute, laden es auch zu, die haben extra für mich aufgemacht. Hakan gehört der Döner. Ah, was für ein Landsmann ist er? Türkisch. Türkisch. Kommt aus Izmir äh. und ist ah. schon in dem Job fast 20 Jahre. Ah. Und bei uns ist ja der Spieß zu 100% Kalbfleisch. Kalbfleisch, ne? Es ist ja ein Steakdöner, was wir verkaufen. Steakdöner. Wir benutzen das Antrikotenfleisch, bei uns sind keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker. Ah, es ist nur ja. Salz und Pfeffer, es ist reines Fleisch. Ah. Und das Wichtigste ist, wir tun unsere Spieß jeden Tag, man selbst sich aufeinander spießen. Jeden Morgen, ne? Jeden Morgen, ja. ist keine Zirnproduktion, auch keine ja. Kühlware, bei uns hat man jeden Tag immer frisches Fleisch okay. da. Was mir sofort wieder auffällt, wie sauber der Laden ist. Ja, das ist einfach, ja. der ist picobello sauber und ich sag, nicht, ich sag nichts mehr, das ist einfach nur geil, Mann. Hier, der, der hat es schon ordentlich durchgezogen, ne? der hat oh, ordentlich super. durchgezogen. Schöne Farbe. Man sieht richtig, Leute, wie die ganzen Steakstücke, sag ich mal, da drauf liegen. Ist mal die Kunst, das ist steak -Tunner. Geile Qualität, okay, habe ich inzwischen schon oft gegessen, aber die Kunst ist, ein Steakdöner so zu machen, dass es auch nach Döner schmeckt und nicht einfach nur nach Steak, weil denn, wenn man Döner essen will, will man Döner essen, ne? aber habe ich schon gehabt, wirklich, die haben noch Döner geschmeckt, sehr gut sogar. Ja. Es wird der komplette Bereich hier ah, ja. vor dem, vor dem Vorbereitungen und nach den Vorbereiten geht die komplette Küche. Mm -hmm. und die sind, die sind. Jetzt sagt er bestimmt wieder genau richtig. Hakan ja. sagt, sagt bestimmt wieder, Genau. Genau, richtig. Richtig. Hakan. Grüße gehen raus. schon mit gereinigt. Also das ist unser Trikotfleisch. Es ja, ist schön marmoriert. Gucken wir ja. das mal an, Leute. Das ist richtig schön fett. Richtig schön Geschmack. Hat auch eine, schöne, brauchen, ja. es hat auch eine schöne Farbe. Ne? Ja, also gut, das ist gut. Abgehangen. abgehangen ist auf jeden Fall. Schön abgehangen. Keine zusätzlicher Fett. Weil es ein mhm. eigene Fett drauf. Es wird so dünn geschnitten. Wenn ihr jetzt merkt. Das ist ja unser so kommt das dann auch rauf, in der denn ja, Genau hier. richtig. Ich gucke hier mal. Genau richtig, hast du gehört? Kommt das dann Ja, bei dir hat das, das anders das einfach. Bei dir hat das halb zwei und dann nochmal auseinander geklappt. Nee, hat er nicht, Doch. das stimmt nicht. Nee, nee, nee. Ja, ist gut. Was darauf geknallt? Genau oder? richtig. Also, wo man im äh, Restaurant bestellt, das äh. kommt da auch genau so serviert. Ja, ne? Ja. Es ist ganz, ganz weiche Fleisch. Ja. ja. Wir schneiden so. Hm. Scheibenweise, ja. wenn wir den auf, auf dem Spiss einfach zack und ja. dann fertig. Hat das vorbereitet der schon? Genau, ah, es das ist hat ja vorbereitet. mariniert schon, ne? Genau, es ist schön mariniert. ist das aussehen? Das ist Das ist einmal geschnitten, dick und in der Mitte nochmal so und dann so aussieht. Ja, ja. Wie ich gesagt habe. Und ist auch schön marmoriert, ne? Mhm. Ah, schon saftig. Salz und Pfeffer drin. Nur Salz und Pfeffer, ne? Nur Salz und Pfeffer. Ja. Keine Geschmacksverstärkung oder okay. irgendeine Gewürze. Und ein bisschen Garne. Öl auch, oder? Nein. Gar nicht. Nein. Vielleicht hat eigene, äh, ja eigene Rolle. Pass auf, das Fleisch hat Fett. Das heißt, wir benötigen kein Öl. Siehst du? wir sind ja alles Fett hier. Genau, also die Scheiben kommen einfach drauf. Also wenn das natürlich größer wird, dann wird es äh, da auch geschnitten. Ja. Ne? Und dann wird das so geformt. Mhm. Okay, okay. schönes Video. Ein schönes Video. Sehr gut aus. Ganz tolle Aufnahmen. Ja. Also der erste Test, der ist entscheidend. Da gehe ich vorher oh, auch noch mal kurz die ganze Lüftung an. Gehe ich mal kurz beiseite. Brutales Fleisch. Ich sag's mal wieder bei diesem Steakfleisch. Sehr geil. Die haben guten Fettgehalt drin. Ja. Richtig schön Steakliebhaber. Kennen das. Wenn man ein whip stack steak oder Dieses Fett. cross sagt, Dieser liebliche Fettgeschmack drin hast du direkt milder Salzgehalt, sage ich mal. Ich hoffe, das langt auch aus, um den Döner richtig auszufüllen, weil Döner, muss man sagen, darf natürlich ein Steak, kann man gut beessen, wenig Salz, gut Fleischgeschmack schmecken. Nicht falsch verstehen, natürlich auch, darf ein Döner nicht überladen sein, aber durch das Brot, den Salat und, und, und, muss das Fleisch ein bisschen Wumms haben. Ja, ja das muss schon gut gesalzen sein. Ja, das hat er ja. ja. ja, hat ja, er ja. Also bei uns war es ziemlich gut gewürzt, ne? ja. Ich hoffe, dass Hakan äh, bei Holle auch sehr gute Arbeit geleistet hat, oder? Na ja, wie wir dann waren, war das Brot und der Salat war frisch, das war auch sehr gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, ich bin echt gespannt, was Holle jetzt sagt. Ja, lass mal sehen. Und da gucken wir gleich, das sage ich euch gleich. Aber Topfleisch. Topfleisch. Genommen. Der hat das mit Soße genommen. So, wie ja, der hat das war das Soße drauf. Ja. So, so, ein bisschen Schafskäse noch da drauf. Genau, ne? richtig. Na, mal schauen. Ihr habt es eben gesehen. Ganz wichtig. Weil als ich das falsch gestern habe ich gemerkt, für den Döner, das war das, was ich meinte, würde noch ein bisschen Salz fehlen. Jetzt haben sie noch mal Salz extra drauf gemacht. Macht ja auch Sinn. Du kannst den Döner nicht vorüberladen am Spieß, denn es ist natürlich, man kennt das Spiel, austrocknen durch Salz. Zack, noch drauf. So. Und das könnte jetzt richtig, richtig den Gamechanger bringen, dass noch mal Salz drauf gekommen ist. So. Er sieht geil aus. Er sieht einfach geil aus. Wenn den ihn zusammen versuchen zu genießen, dass ich im Biss quasi auch die Kartoffeln alles drin habe, ich werde ihn schnell warm ja, Er Der sieht genauso aus. Wie bei uns auch. Ja, richtig. Also, gleichbleibende Qualität. Ja. Da drüben war zu locker. Da ah, hättet ihr es gemerkt. Jetzt kommt der Prank. Ich hab. Es ist ein anderer Tag. Ich hab's am anderen Tag aufgenommen. Ich hab jetzt eine Cap auf, weil ich eine andere Frisur schon hatte. Ich habe es zwei Monate später aufgenommen oder so. Oder einen Monat später. Jetzt kommt der Prank. Zieht's euch rein. Ich löse es danach natürlich ich auch noch. Den abfacken, so, weißt du, die Leute. Ja. Ist ja auch von den einen die Empfehlung. Also, die letzten paar Bisschen, die, letzten, ja die ganz gut. Echt? Ja, als wäre da keine Ahnung, weil also, wir waren ja auch recht früh da. Das Fleisch so früh abgeschnallt wäre es nicht ganz durch gewesen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas stimmte mit dem Döner nicht. Das Ding ist, ich, ich würde sagen, das war das Krankenhaus, aber ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Ja, moin. Was jetzt da? Wir sind hier gerade im in Arno-Innenstadt. Ja, der hat hier Schüttelfrost, keine Ahnung, wie geht's gar nicht. Ich bin nicht. Nicht von Döner. Das habe noch ah. nie gesehen bei dir, du verträgst ja. alles. Du kannst gefühlt Kacke essen, Digga. Hat auch einfach, muss man sagen, ewig geschmeckt am Ende, Mann. Echt? Okay. Ja, ich verstehe das nicht. Das, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also vom Fleisch kann ich das nicht sagen? Nee, kann ich auch nicht vorstellen. Hast du gemerkt, dass da was nicht mit stimmte? Oh, der Döner war nicht gut, Bruder. Alter, was kommt so, Oh, Bruder kommt ja gleich der Krankenwagen. Ich glaube, da sind die. Warte, ich hol dir jemanden. Der hat Spaß, der Spaß, <lacht> der war nur der war nur der, der war Ich <lacht> <Bache>, <lacht> <lacht> Das ist gut gespielt, also gut gemacht, ne? Okay, weil ich kann es halt scheinbar. Das kann wirklich nicht sein. Das kann wirklich nicht sein, weil der ist echt gut. Der ist gut. mir ist der Rad ist ja so sauber, da kann gar nichts sein. Weil Hackerns äh, Regel ist zuerst Sauberkeit, ja. dann Geschmack. Du schmeckst den Hakern in deine Decke. Ich dachte, ihr weißt so jetzt hier schon ne? Ich dachte, ihr lässt ihn jetzt sagen. Ne? Ja, krass. Nee, das, das, das, das war natürlich nur der kleine Prank. Jetzt kommt die wirkliche Reaction auf den Döner. Also, jetzt bin ja, ja, ich mal gespannt. Jetzt kommt das wirkliche. ich weiß nicht geil, Mann. Du das ist gut. Cool. Ja, cool. Aber ich dachte schon, dass er irgendwie was macht, ey. Ich hab's, hab's gewusst, der ist so ein Schlingel. Freunde, ne? ja, du bist so ein Schlingel. Du bist ein richtiger <lacht> Schlingel. Also Leute, als erstmal, Angst immer. Ich analysiere den Döner, bevor ich ihn überhaupt gegessen habe, dass das äh, Brot zu dick ist. Man kennt's hier, NRW, die Ecke überall. Hanau ist das NRW? Nee. Hessen, ne? Äh? Hessen, Digga. Ja, aber Hessen überall. Aber auch NRW <lacht> kann das Brot zu dick sein. Noch mal zur Thematik: Soße oder nicht Soße? Da viel rumphilosophieren. Ich bin auch der Fan. Fleisch, gutes Fleisch, darfst du wirklich nicht. Verhunzt mit Soßen, aber eine dezente Soße in einem Döner, die das noch unterstreicht. Das Problem ist einfach: Oft durch das Brot die ganzen Zutaten wird es sonst zu trocken. Die Theorie ist immer das Eine. Die Praxis sagt dann: Wenn du Soße rauf hast, das macht es ganz einfach saftiger. Du hast irgendwie das Brot, was dadurch ein bisschen weicher wird. Ja, die Kombi. Es ist einfach sonst trocken. Es kann ja ein richtig geiles Fleisch sein. So zum Essen m Döner manchmal, es geht auch ohne bei bestimmten Dönern, aber bei manchen, auch wenn die Fleischqualität ist, gut ist, brauchst du trotzdem Soße. Meiner Meinung nach. Du merkst den Top-Zutaten. Du merkst, du Top du merkst du den Top. Aber mir fehlt der Wumms Muss ich direkt sagen, ja. mir fehlt der Wumms. Ähnlich wie letztens bei fette Kuhburger. Du hast geile Zutaten, aber mir fehlt der Wumms. Ich möchte jetzt nicht sagen, fade. Das nicht. Top-Döner. Richtig edel. Du merkst noch, das Fett. Es kommt dir im Mund, du hast ein Geschmackserlebnis, das hast du beim normalen Döner nicht. Das merkst du. Das fehlt mir der Wumpf. Fehlt mir leider der Wumms. Also ihm fehlt der Wumms. Mhm, ja, ich hab schon verstanden. Okay, das heißt, mehr Würze braucht er. Ne? Das heißt, du brauchst mehr Geschmacksverstärker, Hollo. Weil viele ja, leben. Ja, aber so, ihn, äh, äh, würzt er wird ja nur mit Salz und Pfeffer. Ja, genau. Aber da kann er mit Soßen kann er viel machen. Ja, das okay. stimmt. Aber ähm, ich fand die Soße beim letzten Mal, na, als wir da waren, ja. na, da hat die sehr harmoniert mit dem Fleisch. Also es ja, hat eigentlich voll ja, gefasst. Schon, ja, das ja, ja eigentlich auch, schon. So gesagt, ja. Dazu. Aber jetzt bin ich echt mal auf die Bewertung gespannt. Ja, ich auch. Ich sag so Leute, der Harkans Döner, ich kenne die food flash videos Und ich muss einfach sagen, ich bin oft auch deren Meinung von Qualität und Dönerbewertung. Ne? Man kann natürlich nicht immer einer Meinung sein, Harkans Döner ist für mich, das typische Problem Top Qualität und außerhalb eines Döner Rankings würde ich das viel höher bewerten weil es einfach super geil ist super Fleisch super alles ich gebe den Döner 7,6 7,6 Punkte hört sich im ersten Moment hart an ja 7,6 lass uns erstmal reden ist aber folgendes Problem wie bei allen anderen, Steakdönern oder bei den meisten. Es ist einfach nicht für Döner geschaffen. Es ist ein top Es Ist halt ein Gourmet, ne? Ja, ja, ist immer ja. ein Geschmackssache. Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es. Aber ich finde trotzdem, er hat es fair bewertet. Ja, ja. So, okay. ne? Also, Holly, du hast es sehr fair bewertet. Das ist halt dein Geschmack, ne? Ja, natürlich. Und ich fand den Döner zu dem Zeitraum, als, ich der, als wir den gegessen haben, fand ich den richtig top. Ja. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, Pamphylia ist tausendmal besser. Gericht, aber kein Top-Döner. Das muss man so sagen. Wir haben super -Rank Darum, zehn Döner, die sind Weltklasse. Wie viel haben wir erlebt? Wie viel Döner haben wir quasi kennengelernt, um diese Döner an den Start zu kriegen? Da muss man einfach alle Döner jetzt fortan. Die Bewertung ist jetzt vielleicht ein bisschen härter, aber wir haben da einfach ein Brett da oben drin und daran müssen wir uns orientieren. Wir gehen weiter zurück ins Video. Ja, dann danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dem Food Flash für den Tipp. Ich kann vollkommen verstehen, die Bewertung von ihm. Ja, yeah, also, war... <lacht> ja. ja aber guck mal, Leute, Ich habe viele Videos von denen geguckt, die haben echt schon gut viel getestet und in vielen Fällen bin ich auch eurer Meinung so. Erkennen schon einen wirklich guten Döner, ne? Das muss man sagen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach mal sowieso Support Mit Daumen hoch. Dann für die Jungs auch, dass wir jetzt zusammen ein Video machen. Ähm, und auch auf dem Kanal. Einfach mal vorbei. Schon, ich verlinke hier ein Video gleich. Und da auch gerne ein Abo dalassen. Genau. Ja? Abonnieren, Glocke aktivieren. Mhm. Daumen ja. nach oben. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, das wäre ganz cool. Okay? Ja, Würde mich freuen. Daumen ja. nach oben, dass wir zusammen noch eine döner tour machen oder eine Burger-Tour oder irgendwas. Ja, es gibt ja, auch einige Burgerläden, ne? die du in Hamburg noch nicht kennst. Ja, da könnt ihr mir vielleicht auch was zeigen. Ja, gucken wir mal. Ja, ja, also haut die Kommentare auf jeden Fall auch äh, voll und euch danke fürs dabei sein und dann sage ich bis zum nächsten Mal.